Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Apex Legends. Wir spielen heute den Schattenfall-Modus. Das ist hier der neue Modus über Halloween. Und da ist es eben ist wieder ein Solo-Modus, wie beim letzten Event. Und es sind nur 35 Leute. Es geht dann erstmal so lang, dass die ersten 25, die sterben, werden zu Schatten und die letzten zehn Legenden, die überleben, müssen versuchen von der Insel zu entkommen mit einem Dropship, das sie abholt. Und die Schatten müssen dies eben verhindern. Die Schatten respawnen dann jedes Mal wieder. Springen wir rein ins erste Game. Also man hat hier also auch verschiedene Aufgaben. Wenn man als Schatten starten will, dann muss man sich gleich töten, vielleicht gleich ins Wasser springen oder halt irgendwo hinfliegen, wo viel los ist. Dann wenn man gleich als Schatten losmetzen, dann kriegt man eben die Kills, die Legendenkills zusammen und wenn man die Schatten-Kills braucht, dann geht man eben in Zonen, wo viel los ist und ballert was das Zeug hält. So, wie gesagt, 35 Spieler. Und ab geht's. So, ganz klassisch halt hier erstmal die Auswahl der Legende. Und dann auch, es ist die alte Insel, also Königs Canyon. Und aber ein bisschen düsterer mit Halloween Deko auf, auf Halloween Deko. Und es ist die nach dem Unglück, also diese Leviatane laufen schon rum aber das Labor von mit dem Portal ist noch nicht da so man sieht hier gleich die Endzone schon und auch hier wird irgendwo dieses Dropship landen wir springen jetzt hier einfach irgendwo mitten rein, also irgendwo an eine der drei Stellen hier, man kann leider nichts pingen, ist ein bisschen doof aber macht nichts wir gehen hier oben hin, da haben wir gleich High Ground ich kurz hier an den vorbei und aus hier so, hier rechts oben sieht man eben auch, wie der Stand ist. Also es sind diesmal nur 33 dabei, sind bis jetzt keine Schatten und ich habe keinen getötet. So, man muss gucken, dass man so schnell wie möglich eine Waffe kriegt. Wie immer halt, ja, hier landet auch schon gleich einer mit mir ab. Waffe und Schild und holen wir uns den Tipp gleich. Ja, haut ab. Wo ist er hin? Da, oh, geile. sehr gut Bildschirm ausgefallen ideal naja starten wir gleich mal das Schatten <lacht> man kriegt dann hier gleich angezeigt ähm, wo man selber gestorben ist und man sieht auch immer wo also das ist das Zeichen dafür dass eine Legende gestorben ist und es gibt dann noch einen roten Totenkopf wo man eben sieht dass ähm, ein Schatten gestorben ist aber wie gesagt die Schatten die spawnen halt auch gleich wieder als Schatten hat man den Vorteil, man sieht die Gegner so rot leuchten, wie bei Bloodhound. So, die Schatten können nur Nahkampfangriff, sind ein bisschen schneller, haben aber wie ihr links unten seht keine Energie, ihr könnt keine Türen aufmachen, nur einschlagen. Ja, oh, man ist halt mit einem Schuss tot, mit einer Sniper oder sonstigem so aber ich kann hier gleich nochmal rein und den Typ überraschen Nahkampfangriffe sind einfach nicht so meins von daher mag ich den ist als Schatten zu spielen nicht so sehr ist nicht ganz so meins war jetzt halt übelst unglücklich dass wir da am Anfang gestorben sind weil der Bildschirm kurz ausgefallen ist irgendwie spinnt als mein HDMI Kabel aber nicht so wild ähm. Der rennt hier bestimmt noch irgendwo rum. Er ist bestimmt hier drin. Also es wird sehr viel gekämmt von einigen, die halt die Endzone erreichen wollen. Machen wir mal, also hier war er noch nicht. hier muss doch irgendwo hier sein. Wieso lootet denn der hier nicht? Was ist denn da los? Wahrscheinlich hat er sich gleich aus dem Staub gemacht, weil er weiß, dass oftmals die Legenden, die getötet werden, eben auf Rache sinnen. Okay, nee, also ist wohl nicht mehr da. Man kann ganz normal hier Ziplines benutzen. Kann aber, sag mal, endlos klettern. Also wenn man hier sich irgendwo an die Wand hängt, wenn nicht gerade irgendwo ein Absatz ist. Also hier ist mal... Äh, ein Schatten gestorben. Da drüben ist ein Gegner, rennen wir doch mal dahin. Ist aber wie gesagt übelst schwierig. Guck mal, da ist einer. bin überraschen mal von hinten. Ja. So läuft die Geschichte. Da drüben ist auch noch ein Gegner. Wo war denn der jetzt? Da drüben im Haus da. Zu zwei hocken sie da oder was? Ne, nur einer. Ne, keiner. Ja, das ist ein bisschen doof, diese Kerzen da, die leuchten. Oh, der Türken. Okay, der hat nicht überlebt. Brauchen wir eigentlich gar nicht erst hin. Genau, trotzdem hier hoch. Haben wir ein bisschen High Ground. Können ein bisschen besser gucken. Oben ist ein Gegner. Hier rennen die Schatten rum. So, neuen Legenden noch, dann geht der end Ah, hat jemand schon vor mir erwischt. Gerade schade. Also Watson ist hier relativ gut, die verbarrikadieren sich dann oftmals in so einem Haus mit ihren Zäunen. Da sind sie dann eine Weile sicher, aber wenn halt zu viele Schatten kommen, bringt der Zaun halt auch nichts. So, oh, da ist einer gestorben, gar nicht weit weg. Also das heißt wahrscheinlich hier im Bunker. Drüben auch gerade. Wenn wir uns gleich überlegen, wo wir hingehen. Mal hier links. Bunker ist vielleicht ein bisschen von Vorteil für mich. Wir schauen mal. Manchmal ist es vielleicht auch gar keine schlechte Idee, sich dann als Schatten einfach irgendwo runterzustürzen, dass man wieder neu spawnen kann. Weil man von der Luft einfach besser reschroßt. Aber da vorne war kurz. Haben wir gesehen, da hat er wieder einen Schatten getötet. Das zeige ich euch mal kurz hier. Komm mal ab. Oh, wir gehen jetzt mal hier hoch. Da rechnet er bestimmt nicht mit uns. Das ist halt der Vorteil der Schatten, die kommen halt von oben. So, ab. Irgendwo hier ist er. Rechtshörchen. Unten. Endlich. Oben. Ja. Ja. Wieso hatten der nicht mit angegriffen? Was hatten der getrieben? Wird man schön in den Mangel nehmen können. Jetzt hat er uns beide geholt. Oh, diese Schatten. So, aber wir fliegen gleich wieder hin. Den holen wir uns noch. Ich hätte ihn auch vorher schon kriegen können. Ja, da hat niemand anders erwischt. Ja, da ist einer. Am besten ist immer, wenn man hier direkt bei denen landet. Dann sind sie so überrascht, dass sie fast nichts machen können. Aber der hat jetzt saugut reagiert. Ja, der holt sich hier einen Schatten nach dem anderen. Das ist nicht gut, aber damit holt er auch, auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Das heißt immer mehr Schatten kommen auf ihn zu. Ich springe hier mal oben auf den Turm. Ah, hat einen erwischt. So, also hier wird das Schiff landen und zwar da oben. Wow. Ja, seht ihr. Okay. Yeah. <lacht> viel Spaß, Leute. Bin ja ich bin mal gespannt, wie die da hinkommen. So, hier drüben ist einer. Den holen wir uns doch. Neun Stück noch. Wir müssen alle töten. Sobald einer entkommt, haben wir verloren. ah Hey, was die immer für eine Reaktion haben, die Typen. Es ist unglaublich. Ich bin echt schlecht als Schatten. Es gibt es echt nicht. Ah, neun Legenden sind echt viel. Ah, haben sich halt auch drei Legenden schon gleich zusammengetan. Das ist nicht so einfach. Wir holen uns denn da. Direkt hinter ihm landen wir. Macht nichts. Ja, komm, nächster Schatten, hol die dir. Genau, so, so läuft es. Einer lenkt ihn ab, der andere holt ihn sich. Und gleich nochmal. Jetzt müsste gleich das Schiff kommen. Dann wird es echt spannend. Ah, oh, okay. Es hat sich einen anderen Spot rausgesucht. Da hat es gerade zwei erwischt. Ah, oh, der. Oh. Nein, ah. Oh. Okay, also zwei Stück haben es geschafft. Da kommt noch einer. kommen. Kommt noch einer? Oder nicht? Ich könnte dann noch ein bisschen rausballern. Lass ich mich jetzt nicht holen. Ja, okay. Haben wir leider verloren. Die haben euch gut zusammengearbeitet, kann man nichts sagen. Beim nächsten Mal dann Submatch verlassen. Ein Kill haben wir uns gegönnt. Es ich bin echt nicht gut als Schatten. Als Legende läuft es besser. So, dann noch auf ein neues. So, in diesen Kisten kommen alles solche Beutespinnen oder Beutezombies. Die muss man auch fertig machen. 25 Stück ist gar nicht. Ja, man kriegt 10 Meter Zeit, aber es dauert halt. Am besten immer da landen, wo viele Kisten sind. Da oben am Wald ist ein ganz guter Spot. Ich zeige es euch gleich auf der Map, wo die vielen Kisten sind. Da kann man sicher zwei oder so pro Runde dann echt gut holen. Also meistens kriege ich zwei Stück, wenn ich da lande, um die zu farmen. So, probieren wir noch eine schöne Runde als Legende. Wir gucken wir da, wo der Kreis ist. Wenn man so auf Nummer sicher gehen will, landet man hier relativ nah am Kreis, aber doch außerhalb, weil sich einiges halt gleich außerhalb abspielt. Ich will aber hier mitten rein. Ich will Action. Also mitten rein sind wir da nur 33. Mhm. Ja. Oh, gleich wieder blaue Rüstung. Ist echt selten, also oftmals findet man hier ein ganzes Spiel an keine blaue Rüstung. Gleich zwei, sehr gut. Für keine Waffe. Ach, also keine Waffe. <lacht> oh, 301. Beste Waffe. Beste. Okay. So. wir können ganz losgehen. Ein bisschen Mu noch. Dann holen wir uns die Legenden. Gehen jetzt ein bisschen auf Legendenjagd hier. Austauschen. Okay. So, ein Rucksack noch. Dann sind wir zufrieden. Vorerst add uns natürlich. Bad nie. Dich nicht. Ah, okay. Ist gut. Ja, nehmen wir auch mit. Ähm, was kann man wegdenken? Ich. Ja, so ein bisschen Heil-Items sind nicht schlecht. Ich switch hier um. Auf. Das ist echt von Vorteil, schnelle Waffen zu haben. Da ist einer. wollen wir uns gleich. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, nee, nee. so nicht, mein Freund. Er, hinten haut er ab. Ja. Ah. Natürlich hat er halt lila Rüstung gleich von Anfang an. Lächerlich. Wir brechen hier die Runde kurz ab. Ist zwar ein kleiner Nachteil für die Schatten, aber wir wollen lieber als Legende spielen. So, wir wollen hier gleich in die Zone. Ah, ist eine böse Zone. Wir gehen hier rüber in die Stadt. Da ist sicher gleich gut was los. Wenn wir uns gleich ein, zwei Legenden vielleicht holen. Und die heute sage ich. Hier hinten rein. Hoffen gleich auf guten Loot. Okay, eine Rüstung ist schon mal ein Vorteil. Wenn auch eine Waffe jetzt dabei ist, alles gut. Okay. So. Ah, schön hat er gleich ein Mid-Kit für mich. Oh, bin ich ehrlich an der blauen Rüstung vorbeigelaufen. Super. Oh, eine geladene Waffe in der Hand. Nicht gut. drüben drin heißt ist wahrscheinlich ungelutet. Äh, ich gehe hier rüber Ob. ganz wichtig viel muni ah, hätte ja auch mal was gutes drin sein können das gleich nachladen wir haben jetzt ein größeres magazin genauso hier auch okay so Ein paar Granaten mit. Wenn wir jetzt einen größeren Rucksack haben, können wir uns das gönnen. Nee, das wisst hier nicht. Nein, genau, habe ich vorhin auch eins aufgesammelt. Und so du bleibst. Also, jedenfalls ein Vorteil: schnell schießende Waffen. Sturmgewehre und MPs sind hier der Oberbrenner. Wenn man natürlich schnell mit den langsamen Waffen, sag ich jetzt mal, gut zielen kann, dann sind die natürlich auch gut, aber ist nicht so meins. Ich muss da drauf schreitern können auf die Gegner. Vor allem auf die Schatten, wenn die halt kommen. So. Es, es ist selten, dass man eine Legende getötet hat und der nicht sofort... Als Schatten wiederkommt und einem töten will und dann immer mehr Schatten kommen, das ist eigentlich so der Standard. Wählt doch die richtige Waffe gleich aus. Rüstung down. Jetzt gleich den Rest. Ah, das war knapp. Beteilen. Weil Kills bringen immer Aufmerksamkeit. Das wollen wir nicht unbedingt. So, alles durchladen. Okay. Alles einpacken, was sein muss. Okay. Und weiter geht's. Ah, da kommen da gleich. Ich sag's ja. Ganz normal, dass die dann gleich wiederkommen. Also auf der offenen Fläche ist es gut gegen die Zombies da können die nicht von irgendwo runter springen okay. aber gegen die Legenden ist es halt eher schlecht auf der offenen Fläche hier rumzulaufen da ja, kommt schon wieder einer ist schon wieder der gleiche Er will mir wohl viele Schattenkills generieren. Ja, ich sag ja, wenn's... Wenn man einmal angefangen hat, hier die Schatten zu fighten, kommt einer nach dem anderen. Zum Glück machen die genug Krach, wenn sie runterkommen. Dann kommt schon wieder der nächste irgendwo. Ist da oben gelandet. Ist gleich irgendwo runter. Ui. heilen so ja, die werden jetzt immer wieder kommen ich muss mal gucken dass ich die munition rankrieg. da ja, kommt schon wieder irgendwo einer wäre ja, gleich oh. Man darf nicht nachladen, ja? Gut, zehn Kills meinstigen Opfer eliminiert. Ja, <lacht> werde nicht. Ja, ich habe gerade noch so geschafft, in Schatten zu kommen, aber da habe ich jetzt eher weniger Lust drauf. Schatten spielen ist nicht so meins. Ich renne da einfach immer irgendwie in den Tod. Die sind jetzt halt gut zu dritt gleich gekommen, Müssen wir halt immer gucken, wenn man da allein auf eine Legende losläuft, da hat man relativ wenig Chancen, aber man kann sich halt auch nicht abstimmen dadurch, dass man nichts pingen kann oder so, ja, da wollte gerade sagen, da arbeiten zwei wieder zusammen, passiert hier ziemlich oft, dass die schon vorher zusammenarbeiten. Ah, einen haben wir uns geholt. Ah, es ist schon, es war ja, der eine war schon der Elfte. Das heißt, die arbeiten ab jetzt zusammen. Das heißt, ich kriege mein Kill nicht. Wir gehen aber sofort hier wieder hin. Da wurde auch gerade einer, wir holen uns lieber den, der ist viel näher am Schiff. Und er holt sich hier auch gerade einen Zombie nach dem anderen. Ah, die sind hier zu zweit. Ah Mann. Der mich halt trifft, hey, so schnell wie ich hier unterwegs bin. Wie gesagt, wenn der da allein irgendwo landest und die da zu zweit rumstehen, müssen die dich eigentlich kriegen. Das da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Außer einer pennt halt komplett. Holt ihn euch, Holt ihn euch! Da kommt Schiff. Da, acht Legenden noch, da fliegen sicher einige wieder raus jetzt. Wenn noch so viele da sind, wenn das Schiff kommt. Da sind sie, da und da. Ah, Scheiß Gift. Den haben wir noch. Den haben wir auch. Hier war eben noch einer. Nee, nee. Du entkommst mir nicht. Na, oh, ich habe den doch dreimal gehauen. Was soll denn das? Wieso ist denn der jedes Mal nicht gestorben? Und oh, Quatsch. Naja. Game over, die Legenden haben gewonnen, wie es aussieht, wir sehen es gleich, wie viele entkommen sind, auf jeden Fall zu viele, na komm, dass dieser Endbildschirm so also lange dauert, bei dem Modus echt total bescheuert, na auf. Ähm, scheinbar das Spiel ist gerade abgeschmiert oder keine Ahnung, was ist da gerade ah, jetzt, okay. Ja, das war's für heute. Hab habe euch hier so ein bisschen vom Gameplay gezeigt, wie man so als Legende, ja, schön Sturmgewehrschaden, wie man so als Legende ganz gut durchkommt. Ja, Hätte besser laufen können, aber naja. Und als Schatten, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rookie bleibt dabei. Ciao.